Es ist so, unsere Diskussion war sehr anregend, es waren ganz unterschiedliche Meinungen zu hören. Für mich ist diese Art des Umgangs miteinander sehr förderlich für jede Art von Bewusstseinsbildung. Und vielleicht regen wir auf diese Weise neue Denkmuster, Denkformen an, die in der Zukunft für Österreich sehr, sehr wichtig sein werden.